Hier ist Lena und willkommen zu einem neuen Kochvideo. Heute werden wir etwas super deutsches machen. Nudeln mit Pesto. Ja. Also, vielleicht ist es nicht so richtig deutsch, aber wir wissen, dass bevor Deutschland ein Land war, viele Gebiete des heutigen Deutschland zu dem Römischen Kaiserreich, dem Reich und dem Heiligen Römischen Reich gehört haben, sowie viele Gebiete von Italien, ne? Deshalb habe ich mich für dieses Rezept entschieden. Ich wollte über die Geschichte von Deutschland sprechen. Das war nicht, weil ich nicht wusste, dass wir ein deutsches Gericht machen sollen. Gar nichts. Überhaupt nicht. Naja, aber das ist nicht wichtig. Das Wichtigste ist, dass wir heute zusammen Pesto zubereiten. Davor brauchen wir 150 Gramm Spinat, 4 Esslöffel Olivenöl und Parmesan zum Bestrauen. Ich werde einen benutzen, welchen ich aus Mandel und Nährhefe gemacht habe. Außerdem verwende ich eine geschälte Knoblauchzehe, eine Prise Salz, eine Prise Pfeffer und 40 Gramm Mandeln. Wir brauchen auch gekochte Nudeln, einen Mixer, einen Kochlöffel und eine Pfanne. Jetzt, dass wir die Zutaten haben, fangen wir mit der Soße an. Also, los geht's! Zuerst nehme ich den Mixer und gebe alle unsere Zutaten dazu. Dieses Rezept ist eine spezielle Variante, weil es wegen der Zutaten vegan und günstiger als das normale Pesto ist. Dann mische ich mit dem Mixer und fertig. Es ist wichtig, es zu probieren, damit wir wissen können, ob es nötig ist, Salz dazu zu geben. Jetzt, dass wir die Soße haben, können wir mit den Nudeln weitermachen. Wenn die Pfanne gut aufgewärmt worden ist, kippen wir die Soße da rein. Wir möchten es nicht kochen, sondern einkochen. Deswegen ist es wichtig, sie mit einem Kochlöffel umzurühren. Ich gebe nun die Nudeln dazu. Mischen sie unter und fertig. Wenn die Nudeln serviert werden, streuen wir sie mit Parmesan. Ihr könnt nach eurem Geschmack Parmesan hinzufügen. Okay, ich probiere mal. Mmh, wie lecker. Mmh. Na naja, wirklich lecker. Mmh. Es ist eine Schade, dass ihr es nicht probieren könnt. Mmh. Und hier ist unser fertig zubereitetes Gericht. Es ist perfekt, wenn man keine Kocherfahrung oder keine Lust zu kochen hat. Ich hoffe, dass ihr viel Spaß dabei hattet und dass ihr auch dieses wunderbare, gesunde und leckere Pesto ausprobiert. Das ist alles für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis bald. Tschüss!